Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer e oder der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute ein kleines Live-Commentary. Ah, was sage ich? Normales Commentary hier am Start. Und zwar im Hintergrund Black Ops 1 auf der Map Summit. Hier mit der die Wieder jetzt von derselben zocker wie gestern. Also hat sich nicht viel verändert, sage ich mal. Außer der Score ist jetzt nicht ganz so gut. Ich bin auch ein bisschen später reingejoint, aber werdet ihr alle sehen. Und ja. Erstmal muss ich sagen, Bildqualität sollte ein bisschen anders sein. Ich weiß, ich habe es noch ein bisschen verändert, weil ich muss ehrlich sagen, unter dem letzten Video fand ich es jetzt nicht so gut, also im letzten Video. Aber keine Ahnung, schreibt mal unter dem Video, ob es jetzt besser ist oder im Video davor. Weil ich finde, im Video davor war es nicht so geil, aber ja, keine Ahnung. Ich werde mich dann heute echt nochmal ein bisschen informieren, also... Ich spiele ja schon selber ein bisschen rum, aber ich frage dann heute nochmal ein paar Leute, die Ahnung haben, dass die mir dann da ein bisschen aushelfen. Und ja, aber genug zu dem Thema... Komme ich später eventuell nochmal dazu. Jetzt muss ich erstmal was anderes, wichtiges ansagen. ja? Und zwar, was muss ich ansagen? Was soll ich ansagen müssen? Und zwar ganz easy. Habe ich ja im letzten Video gesagt. So meine Zocker-Story, Story, was weiß ich. <lacht> Auf jeden Fall, wie ich zum Zocken gekommen bin. Und hat natürlich ein paar Leute von euch interessiert. Also sogar ziemlich viele, ja. Hat mich ein bisschen gewundert. Und ja, werde ich euch das jetzt natürlich erläutern, wie ich dazu gekommen bin. Und es ist wirklich eine ziemlich komische Geschichte, also was heißt komisch. So im Nachhinein ist es schon ganz witzig, wenn man das so überdenkt, also wurde ich halt schon echt ziemlich in den Arsch gefickt, sag ich mal. Und zwar war das, ich glaube, 6. oder 7. Klasse, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Ich, mein, ich komme mir schon vor wie hier Montana Black oder Ivory Red oder so mit seinen Schulstory. so fühle ich mich gerade irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, 6. oder 7. Klasse war das ungefähr. Erster Tag von den Sommerferien. Erster Tag von den fucking Sommerferien. Ich wollte meinen Kollegen draußen ist das, gechillt. Scheiße gemacht, so der Standard halt einfach. Und ja, keine Ahnung, wie es dann dazu gekommen ist. Auf jeden Fall meint halt so einer, ja, komm wir springen von irgendwo runter und machen so Kicks in der Luft halt. Dachte ich mir so, ja okay, bin ich dabei, ich hört sich ja lustig an, dies, das. Und ja, wir haben also die ganze Zeit so die Kicks abgewechselt und ja, ich, wenn ihr mich so vielleicht ein bisschen kennt, durch die Videos vielleicht auch. Ich bin halt so jemand, ich will halt immer dann so noch was krasseres, ich will halt immer was drauflegen, ja. Ich bin nicht zufrieden, wenn ich so... Ich sag mal so, keine Metapher, ja, damit ihr das versteht. Ich will nicht so einer von den Brötchen sein oder von den Brötchenbäckern, der die Brötchen so verkauft. Ich will der sein, der die Brötchenbäcker beliefert, meine Freunde. Ja, ich will einfach immer noch ein bisschen über den anderen sein, ganz easy. Und habe ich dann also den Übershit versucht, ja. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich mach sowas, springe spring so, mach den Kick und lande mit meinem Fuß. Bin total umgeknickt, ja, also ich bin umgeknickt des Todes. Und ja, ich konnte halt, es hat so, war ein richtiger Schmerz, es hat am Anfang gar nicht so weh getan, aber wenn mein Fuß so leicht den Boden berührt hat, ich weiß nicht mehr, ich kann den Schmerz, ich kann ihn gar nicht mehr beschreiben, auf jeden Fall war das richtig komisch. Und ja, dann hat mich halt ein Kollege so, also habe ich halt meine Mutter angerufen, dass die mich mal mit dem Auto holen soll und dann hat mich ein Kollege so ins Auto getragen und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, ganz easy. Ich wusste ja selber noch nicht, was los ist. Ich dachte also, halt keine Ahnung, maximalen Bänder gerissen oder sowas, haben, haben die mir auch gesagt, ja, also was kann da passieren? Bänder gerissen, so ein Bullshit, keine Ahnung oder verstaucht oder so ein Scheiß. Geh ich halt so ganz easy mit meiner Mutter ins Krankenhaus oh, und direkt Notfall-Bullshit, Bull dies, das. <lacht> und dann wurde es halt geräumt Und ja, dann kam so dieser Chefarzt, kam so zu mir und meinte so, ja, die haben halt nichts gesehen, ich soll halt mal auftreten, ja. Auftreten, dachte ich mir so, ja, okay, der wird schon wissen, was er sagt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich versuche mit meinem Fuß aufzutreten und ich knick einfach um, ja. Also ich habe mich voll mit meinem vollen Gewicht draufgelegt und es knickt einfach total um und ich fall hin, ja. Ihr müsst euch vorstellen, so dass ich darüber rede, dieses Gefühl, das war so eklig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, auf jeden Fall danach wurde es halt nochmal gerönt und dann meint er so, ja, jetzt kann man es natürlich sehen. Und zwar war mein Fuß dreimal gebrochen, also ich glaube, das war die Wachstumsfuge, dann das wie heißen das, der Knöchel war auf jeden Fall gebrochen und noch irgendwas, auf jeden Fall drei Sachen waren gebrochen, war jetzt nicht ganz so toll, sage ich mal, und ja, dann konnte ich halt sechs Wochen nicht auftreten, ja, sechs Wochen konnte ich nicht auftreten und das, ihr wisst ja, am ersten Tag von den Sommerferien, ja, quasi die ganzen Sommerferien waren im Arsch, ich konnte die ganze Zeit nichts machen und ja, dann musste ich mir denken, was was kann ich da machen, ich kann ja nicht die ganze Zeit so nichts machen, ja, und dann habe ich so quasi mit dem Zocken angefangen und zwar war ich da bei einem Kollegen und der hat halt das Spiel, was ich auch im letzten Video schon erwähnt hat dieses Warrock, hat auf dem PC gezockt. Und dann meinte ich so, ja, kann ich auch mal zocken, dies, das. Und dann bin ich halt so damit in Berührung gekommen, da habe ich das auch zu Hause bei mir gespielt und ja, dann ging es halt immer weiter. Dann habe ich das erstmal, ich, keine Ahnung, ich habe das wirklich in den Tod gesucht Ich konnte auch echt nichts anderes machen, das war richtig behindert. Und ja, habe ich das gespielt, dies, das und dann habe ich aber auch irgendwann mal wieder aufgehört und... Dann war es ein ziemlich großer Zeitsprung, dann 8., 9. Klasse, nein, ich glaube so 8. Klasse, ja, das wird sein. Ja, bin ich dann halt so in die Schule, die Stars, und dann war ich so in einer neuen Klasse, also das heißt neue Klasse, also da waren halt neue Leute, sag ich mal. Und ja, da habe ich mich halt mit neuen Leuten so angefreundet, bin dann noch mal mit denen nach Hause und dann hatten die halt so eine PS3. Kannte ich damals gar nicht, ja, klingt komisch, aber kannte ich damals gar nicht. Und da hatten die halt Call of Duty, die das, habe ich das auch gespielt und das hat mich halt richtig geflasht. Ja, ihr müsst euch vorstellen, das hat mich richtig geflasht. Und ich glaube, da habe ich mir innerhalb von einer Woche dann auch eine PS3 geholt mit Call of Duty. Und so hat es halt quasi bei mir angefangen. So ist der Hase gelaufen und ja, jetzt läuft es halt bis jetzt. Letzte Zeit habe ich halt ehrlich gar nicht gezeugt, also wirklich null. Aber kann sich ja nächste Zeit wieder ändern. Und ja, so ist es dazu gekommen. Und ja, ganz easy. So ist meine Story. Und ich versuche jetzt mal auch gleich hier so Photoshop oder sowas zu downloaden, damit ich aber so ein krasses Thumbnail reinballern kann. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, wird wahrscheinlich nichts, aber man kann es ja mal probieren. Ich sag mal so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ja, so ist es halt gekommen. Und was ich noch im Video ansprechen wollte, ist zwar die ähm, Facecam. Ja, ich habe eine Facecam, wissen ja viele. Und ich wollte halt mal Videos mitmachen, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wenn ihr dann eine Ahnung habt, wie das funktionieren soll, also keine Ahnung, guckt auch ein paar YouTuber bestimmt meine Videos, so der ein oder andere, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal was so mir Bescheid sagt oder so in die Kommentare schreibt, mir auch bei Skype, ist mir egal, wo ihr mich habt. Weil, keine Ahnung, so geht es echt nicht weiter. Und ja, Gameplay technisch sind wir auch gerade, glaube ich gerade am Ende, das ist jetzt das erste, wie ich das Gameplay ich mal im Hintergrund sehe. Ich mache das jetzt gerade einfach so, mit meinem Mikrofon sitze ich so davor und chill so mein Leben im Lifestyle, also im Bett. Ist doch gerade hier, Moment, 6.25 Uhr, ja, ist ein bisschen früh, bin gerade aufgestanden und ja, kann man auf jeden Fall lassen und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob die Qualität so besser ist oder im Video davor, wenn es im Davor-Davor-Video bist, kann schon gar nicht mehr reden, ja, wenn es davor ist, kann ich auch wieder so machen, dies, das, kein Problem, aber ich dachte mir, so sieht es eventuell besser aus, ich weiß nicht, ich muss es halt mal ausprobieren und ja, würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und ja, jetzt werden auch wieder regelmäßig Videos kommen. Also, ich würde sagen, erstmal jeden Tag. Ich probiere es zumindest. Ich weiß es nicht. Kann sein, mein PC, da bin ich jetzt nicht so der Profi. Da stürzt manchmal oder so ein Bullshit. Keine Ahnung, was ich da mache. Auf jeden Fall kann sein, dass es eventuell einen Tag mal nicht kommt. Aber Minimum jeden zweiten Tag ein Video. Aber ich versuche jeden Tag wirklich. Soll doch erstmal klappen. Seht ihr auch ja jetzt. Ganz easy. Und ich weiß noch nicht, um welche Uhrzeit ich das Uploaden soll, das Video. Schreibt es auch mal in die Kommentare, um welche Uhrzeit das Video kommen soll. Weil die meisten machen es ja, glaube ich, so um 6, so um die Uhrzeit. Aber ich kann es auch ja ein bisschen früher machen, damit ihr schon vorher was habt. Und ja, euer emp boss Owner Bitches, No Homo. Skurr.